Morgen hier aus Frankreich. Letzte Nacht hat es angefangen zu regnen und ich denke mal, es wird heute eine ziemlich nasse Tour werden, weil wir haben nicht gesagt, dass es das irgendwie besser werden soll. Ja, mal schauen, was heute noch kommt. Ich gehe auf jeden Fall weiter. die ersten Ausfallerscheinungen gab es auch schon Und zwar hatte ich hinten am Koffer hatte ich so Gummispannwurte naja, die sind jetzt nicht mehr so wie sie waren die halten jetzt nicht mehr, jetzt habe ich normale Spannwurte dran gesetzt ist ja im Endeffekt nur der Gürtel zum Hosenträger wird die Dinger mir unterwegs nicht aufgehen naja, wie sagte der Carsten so mit dem Alter lässt halt die Spannkraft etwas nach ne? naja, auf gehts durch Frankreich gebogen sein keine Ahnung ich habe zwar jetzt 30 Kilometer der geilsten Kurven hier gefahren und Landstraßen super cool aber so langsam muss ich mal gucken dass ich was zu tanken kriege mein Ernst ist fast am verdursten sonst habe ich gerade mal auf Karte geschaut ich glaube die nächste Tankstelle ist so knapp 40 Kilometer weg hier kann das sein das wird auf jeden Fall interessant werden Ich weiß gerade nicht ganz, wie es will. Also einmal ist es sonnig, einmal ist Regen und dann aus, aus Eimern. Ähm, naja, ich lasse euch jetzt begießen und zwar die Erna hat Geburtstag. Die Erna hat also 70.000 Kilometer. Ich bin jetzt kurz vor Avignon und äh, ja, Shampoos haben wir nicht, dafür gibt es dann Regen. So, ich bin jetzt hier kurz vor Nosier, schön Platz gefunden zum Pause machen, ja, mega scheiß Ritt, nur Wasser von oben, Wasser von vorne, naja, ja, egal, jetzt kommt mal gerade so ein bisschen die Sonne raus, ich lasse mich mal kurz trocknen, bevor ich gleich die Regenklamotten wieder anziehen darf. Bin ich. Jetzt geht es irgendwo ab ins Nachtlager, aber gerade nach die letzte Aufgabe erledigt. Hier in der Templerburg. Rotes Kreuz finden, haben wir gemacht. Und noch Ein paar andere getroffen. Und jetzt geht ab. Eier machen.